Die Salzburg-Netz GmbH ist eine 100%-Tochter der Salzburger AG. Wir errichten, planen und betreiben die gesamte Infrastruktur im Bundesland Salzburg, nämlich für Strom, Gas, Wasser, Fernwärme und Telekommunikation. Und mit unserem 24-7-Bereitschaftsdienst sind wir rund um die Uhr für unsere Kunden verfügbar. Wir bieten ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadt Salzburg und regional verteilt im gesamten Bundesgebiet einen modernen und coolen Job. Unser Team ist sowohl im klassischen kaufmännischen Bereich als wir auch in den Fachbereichen Elektrotechnik, Gas-Wasser-Fernwärme-Experten und Datenspezialisten im Einsatz. Hallo, ich bin Isabella Haberl, bin 21 Jahre alt und arbeite seit einem Jahr bei der Salzburg Netz GmbH als Planerin. Ich war in der HTL Salzburg, Abteilung Elektrotechnik und habe die letzte abgeschlossen und bin dann direkt zur Salzburg Netz GmbH. Meine Arbeit schaut so aus, dass ich zum Beispiel in AutoCAD Pläne zeichne, wie Fernwärmepläne, die genau detailliert sein muss, wo ein Längenschnitt dabei ist, damit es nachher alles genauso passt, wie ich es zeichnet habe. Das Spannende an meinem Job ist, dass jedes Projekt und jeder Kunde unterschiedlich ist und man so nie nach einem speziellen Schema arbeiten kann, sondern jedes Projekt für sich selber sehen muss. Hallo, mein Name ist Matthias Lacher, bin 30 Jahre alt, arbeite seit sechs Jahren bei der Salzburg Netz GmbH im Systembetrieb. Wir versuchen Apps und Anwendungen den Kunden und den internen Mitarbeitern, vor allem im Feld, bestmöglich bereitzustellen, um den Arbeitstag zu erleichtern. Hauptprojekt ist jetzt das Smart Meter Zähler-Rollout. SmartMeter sind die neuen intelligenten Stromzähler. Wir stehen da für die Mitarbeiter die Software zur Verfügung, damit dass die die ganzen Zähler im Netz überhaupt einbauen können. Meine Aufgaben waren da das Testen von der Software, sprich dem Workforce Management dass jeder Kunde einen Zähler erhält und man dabei die Übersicht behält. Mein Job ist cool, weil man sehr viele unterschiedliche Aufgabengebiete hat, immer neue Technologien kennenlernt und diese ins Feld bringen muss. Also mit unserer modernen und zuverlässigen Netzinfrastruktur sichern wir die Lebensqualität all unserer Kunden im gesamten Bundesland Salzburg. Mit unserer nahezu hundertprozentigen Versorgungssicherheit sind wir rund um die Uhr für unsere Kunden da, weil unser Netz schläft nie. Auch in der Infrastruktur haben wir ständig neue Innovationen und neue Technologien im Einsatz. Sei es in der Telekommunikation, wie Glasfaserausbau, als auch bei der Energiewende, Stichwort Smart Grids. Hallo, grüßt euch. Mein Name ist Auer Roman. Ich arbeite seit fünf Jahren bei der Salzburg Netz GmbH als sportintegrierter Netzplaner. Meine Aufgaben sind, dass ich bei Neubauten oder Umbauten schau, dass der einen Netzanschluss kriegen, an Strom, KTV, Internet oder Gasanschluss. Weiters sind wir dafür zuständig, dass wir für Niederspannungs- oder Mittelspannungsleitungen Netzverstärkungen plane. Also, also als Erster komme ich in die Arbeit, dann kommt meistens der Kundenbetreuer zu mir, sagt, da baut wer neu, wir schauen, dass wir dem die bestmögliche Anbindung schaffen mit Strom, Internet oder Gas und dann geht es weiter, dass ich eine Trassenplanung mache von A nach B und eben dem Kunden den Anschluss zum Objekt bringen. Das Spannende ist einfach, dass kein Projekt dem anderen gleicht und man hat auch viel Kundenkontakt und das ist auch das Interessante an meinem Beruf. Wir wünschen uns mutige, agile und motivierte Damen und Herren, die mit dem entsprechenden Mindset in unser Team passen und die sich mit unserem Unternehmen identifizieren. Wenn Sie Interesse an einem Job in der Salzburg-Netz GmbH haben, dann bewerben Sie sich einfach auf www.salzburg-ag.at.